Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 73, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Die Fraktion DIE LINKE hat mitgeteilt, dass über die Petitionen 715, 20 718, /20 und 1.070, /20 getrennt abgestimmt werden soll. Zunächst also 715, 20. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, AfD, und die Frau Kollegin Walter, wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke, damit angenommen. 718 aus 20, wer stimmt zu? CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, AfD. Wer ist Frau Kollegin Walter? Dagegen? Dafür? 718 aus 20, dafür. Wer ist dagegen? Die Fraktion Die Linke, damit so angenommen. 1070 aus 20. Wer stimmt zu? CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, AfD, und die Frau Kollegin Walter. Wer ist dagegen? Die Linke, damit mit dieser Mehrheit angenommen.